Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Lustiger Destiny Kerl, 2. Ich habe jetzt äh, schon ein bisschen weiter gespielt ohne euch, lag einfach daran, dass es mir gesundheitlich nicht gut ging ich deswegen nicht in der Lage war aufzunehmen, aber auch ich darauf verzichten wollte, das Spiel zu spielen. Wir sind hier wieder in der Farm, wie man sieht. Dann ähm, fängt man immer hier an, wir eigentlich alle. Ne? Ähm, wie ich inzwischen rausgefunden habe, kann man hier auf der Farm einige lustige Sachen machen, zum Beispiel in die Quest, die einem erlaubt, hier beklopfter durch die Gegend zu springen oder zu sterben. Vorführeffekt. für Leider ist damit auch diese Sprungmechanik weg. Werde ich vielleicht noch ein extra Video zeigen, wie man hier, wenn ihr Interesse habt, äh, an dieses, diese Rechte kommt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, falls ihr Lust habt, das zu erfahren. Man kann hier auch Fußball spielen. Direkt. Und bumm. Tor gewonnen. Wie die wir spielen jetzt weiter. Storytechnisch, äh, ich habe jetzt tatsächlich die den Revolver, den ich in den ersten Folgen schon mal erwähnt habe, der quasi extra Schaden macht und dementsprechend auch ein paar extra Skills. Ausrüstung und Seeds am Power Level hatte ich bisher noch nicht erwähnt. Das Power Level ergibt sich aus dem Level der einzelnen Ausrüstungsgegenstände. Ähm, ist bei 149, ich glaube, das letzte Mal waren wir bei 50. Man findet also immer wieder Dinge, um besser zu werden. So, hier auf der Erde habe ich alle Quests abgeschlossen. Der eine Quest, der noch da war, den ich euch jetzt nicht gezeigt habe, war der, um die ähm, Pistole zu kriegen. Da muss ich hier nochmal in den Düsterwald rein. Plus ein paar kleine Quests bzw. gehen wir hier mal hin. Hier findet. Wir gehen jetzt trotzdem mal auf die Erde zur europäischen Todeszone, weil ich euch noch zuerst diese öffentlichen Events zeigen möchte. hier sieht man sind wir auf der Erde in der europäischen Todeszone man findet überall Gegner und irgendwie Dinge zum Anschauen immer wenn man hier oben rechts das Symbol sieht von unserem so super Typi, dann gibt es irgendwo etwas in der Gegend, das interessant ist wahrscheinlich das hier könnt ihr euch einmal am tag anschauen keine ahnung was das bringt ich tue es regelmäßig kann dann hier gegner wer weiß schon warum treten. die banner noch angebracht werden die gefallenen häuser haben ihnen für lange Beute zeit ein gegeben jetzt sind sie nur noch stoff leider muss ich zugeben dass das äh, nicht sehr abwechslungsreich ist also heute steht immer an denselben stellen Gegner sind immer an denselben Stellen. Und sie werden auch nicht stärker. Dementsprechend gibt es wenig Gründe, noch hier rumzulaufen. Wenn man sich die Karte mal anguckt, kann man dann hier, hier, da hinten war ich noch nicht, da müsste man auch tatsächlich vom Level höher sein. Ähm wir warten jetzt mal auf dieses Event, bin mal gespannt was hier startet, 2 Minuten 16, ich vermute es ist dieses Alle kämpfen gegen alle Event, also unsere Gegner bekämpfen sich gegenseitig. So, eingeloggt muss man nicht, muss man muss auch einfach teilnehmen wenn man da ist. Hier leicht mit den Gegnern, zack. Dann nehme ich das mal für ihn ab. Nahkampf ist nach wie vor über... über... richtig stark. Gegner tot. Ah, ein besonderer Gegner. Es gibt immer wieder so Weltbosse, da kann man die kurz umhauen, kriegt man etwas Beute. Leider nicht so wie viel. Stop. Wir rennen jetzt noch ein bisschen rum, bis das Event in 40 Sekunden beginnt, alles, was uns in den Weg kommt. Gucken, ob wir noch ein paar Kisten finden. Was auch immer wieder interessant ist, es gibt überall solche Tunnelsysteme, wo man weitere Gegner findet aber auch das wiederholt sich doch ein bisschen letztendlich muss man zugeben ist ein Grinder macht deswegen nicht weniger Spaß wenn man weiß worauf man sich nennt man muss sich nur drüber im Klaren sein das ist ein Grinding-Spiel, das heißt man macht eigentlich immer wieder dasselbe ähm Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen. Halte okay. die Augen offen. Glimmer, das ist sieht man es Glimmer, das ist quasi die Währung in diesem Spiel und wie es aussieht möchten die Gefallenen das sind nicht die Dicken hier sondern die hier ein äh, Glimmerbergbau-Trupp abbauten. tun wir das mal das Schöne ist jetzt kommen hier recht viele Leute gleich im Normalfall bei dieser Quest mit. Da die für jeden Flieg ist, ist ein öffentliches Event. Zack! Die Gegner ist abgehauen. So sehe ich jetzt was Neues. Und zwar hier. Wie ihr gesehen habt, ich habe einmal die Scharfschützengewehr und einmal diese wunderschöne Granatwerfer. es fehlt irgendwie das Baa So, gerade mal geschafft und weiter geht's wenn man das ganze schnell genug macht dann gibt es hier auch extra punkte bzw. man kann ein heroisches event draus machen Ab und in dem Fall wurde wo es wohl leider kein heroisches Event. Heroische Events bedeutet... Bei den Bohrern... Ähm, genau, wieder ein Weltbus. Lassen so Kisten fallen, da kommt aber selten was mit sichtbar raus. Diese ETZ-Tokens kriegt man dabei. Eben, dass sich mir noch nicht erschlossen hat. Oh, und damit bin ich ein Level aufgestiegen. Bin jetzt... Level... ...15. Vieles muss ich Level 20 werden. Ja, ich habe eine neue Waffe gekriegt. Das Schrot steht nicht. Hier gibt nichts Neues. Neue Handschuhe. Man sieht irgendwie, man sammelt immer, nimmt beide Dinge auf. Ohne dass man so genau weiß wie. Was aber auch ein Reiz des Spiels ausmacht. Man kriegt immer wieder neue Ausrüstung, das motiviert einen. Aber das ist natürlich diese Lootspirale, die auch Diablo groß macht. Was kann ich für dich tun? Hierfür konnte man die ETZ-Tokens einlösen, um seinen Ruf zu erhöhen nur der ist bei mir schon maximal deswegen weiß ich leider nicht mehr was ich damit jetzt wirklich tun soll ich könnte mir ein neues Scout Gewehr holen das nicht. hier das zwar tatsächlich vom Level her besser aber man sieht 162 zu 153 dafür aber weniger holung das äh heißt ich verliere Erholung die würde ich aber gerne behalten und so viel mehr macht das, das die Schuhe hole ich mir aber die sind besser Sei bitte vorsichtig damit. und das Tracks ah, da hole ich mir auch so. das das ja ich mir jetzt zugelegt sieht genau gleich aus ist eigentlich auch genau gleich das heißt ich hole mir hier äh, ich kann hier noch die Perks ändern, also das Waffenmodifikation. Jede Waffe hat sich ihre Modifikation. Dann kann ich hier hingehen und sagen: Okay, äh, wie genau soll das sein? Welche Farbe soll das Ding kriegen? Mache ich aber alles nicht. Weil mit der Farbe muss ich mich erstmal reinlesen, ob das überhaupt funktioniert. Ich das dann verliere, wenn ich es anwende. Und hier handhabung heißt wie schnell ich die waffe ziehen kann das hätte ich gerne schneller da ändert sich so ein bisschen das aussehen auf der waffe man sieht hier habe ich großes Zielfernrohr. hier nur noch visier ist aber alles soweit okay Ohne großes Ziel brauchen wir echt viel Reichweite. Dann so machen wir mal hier einen kleinen Bossblatt. Wo ist der Boss Wo ist der Boss Gut, ähm, ich weiß es leider nicht wie lange ich dem aufnehmen will, aber ich glaube das reicht erstmal, Ich habe jetzt so ein bisschen die öffentlichen Events gesehen. Mal einfach hier diesen Gegner auch außerhalb von Events töten. Ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, Munition ist Mangelware. Dementsprechend versuche ich möglichst viele Nahkampf zu machen. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Das ist eine andere Frage. Hier kommen auch direkt mehr an Gegner. Was ich eher ungewöhnlich trage. habe ich das spiel auch aufgenommen über den Open broadcaster ich muss aber sagen dadurch verliere ich leider leistung ohne ende das heißt in zukunft werde ich es doch wieder über den media tool tun was ich schade finde aber wird bei destiny wohl so bleiben müssen. vielen dank fürs zuschauen wenn ihr fragen habt stellt sie gerne wie gesagt destiny ist ein sehr ein lustiges Spiel. Man muss sich selbst motivieren können. Dann grindet man hier, ein bisschen durch die Gegend. Verbessert sich nach und nach. Man kann dann später ah, auch zu den dicken Raids gehen. Um ähm, abgelenkt zu werden. Ich hoffe, du verstehst. Oder ich glaube, man wird einfach immer besser. Story bin ich noch nicht durch. Da werde ich euch ja. auch weiter mitnehmen. Und hier jetzt erstmal so ein bisschen Eindruck von Old World. Äh, stellt mir eure Fragen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Anmerkungen auch wüsste ich gerne, ob für euch die Qualität jetzt wirklich so viel schlechter geworden ist ja? oder nicht. oder ob es überhaupt keinen Unterschied macht. Spiel, so von Für mich zum Spielen das ist es tatsächlich das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, wie groß der Unterschied zwischen 30 und 60 FPS ist. Und ihr seht es ja oben rechts, teilweise unter 30 und es leckt schon massiv. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.